Hallo und herzlich willkommen zu dieser knapp 40 Kilometer langen Radtour von Kranenburg über Großbeek, südlich von Nimwegen, Molenhoek, Moog und Plasmolen. Wie hier im Bild zu sehen. Aber zuerst ein paar Bilder von dem ehemaligen Bahnhof in Kranenburg. Hier ist eine Station der Grenzland-Drisinen, die nach Kleve oder Großbeek fahren. Näheres bitte im Netz recherchieren. Hier noch eine weitere Info für alle, die gerne auf Bahntrassen radeln: Der Radweg neben dem Bahngleis soll bis nach Kleve weiter ausgebaut werden. Dazu ist am 26. August 2017 der Spatenstich für den Baubeginn der E-Radbahn von Kleve bis Kranburg erfolgt. Die rote Linie ist der Streckenteil, der noch gebaut werden muss. Wie Ihr im Film seht, sind wir nun schon mit dem Rad losgefahren. Hier am Bahnhof Kranburg gibt es gute Pkw-Parkmöglichkeiten. Bis zum Beginn des eigentlichen Bahntrassenradweges, direkt neben dem Bahngleis, ist es noch ein kleines Stückchen hin. Oh, ab hier beginnt nun der betonierte Geh- und Radweg, der bis nach Nimwegen geplant ist. Diese Bahnstrecke mit der DB-Streckennummer 2610 gehört zu der linksrheinischen Bahnstrecke, die von Köln bis nach Nimwegen verlief. Am 9. September 1865 wurde die Verbindung von Kleve nach Nimwegen in Betrieb genommen. Seit 1991 fahren hier keine Personenzüge mehr und seit 1999 ist sie außer Betrieb. Seit dem 27. April 2008 fahren zwischen Kleve und Großbeek die Dresinen. In neuester Zeit gibt es Überlegungen diese Strecke als Schnellstraßenbahn zu reaktivieren. Jedoch stehen dieser Idee ca. 120 Millionen Euro Kosten im Weg. Außerdem fordert die Gemeinde Großbeek einen Tunnel, der allerdings als sehr kostenintensiv gilt. Ja, hier war gerade der Grenzübergang von Deutschland in die Niederlande. Das Gutachten der Staatsregio Arnheim-Nimwegen kommt allerdings nur auf Investitionskosten von ca. 50 Millionen Euro. Über eine Reaktivierung würden sich nicht nur viele Studenten freuen, die zwischen der Universitätsstadt Nimwegen und Kleve pendeln müssen. Die Provinz Gelderland will mit dem VRR über eine Reaktivierung weiter weitersprechen. Für den Fall, dass ich es noch nicht erwähnt haben sollte, bitte daran denken, dies ist ein 360 Grad Video. Ihr könnt also den Video Ausschnitt bzw. den sichtbaren Bildbereich selbst entsprechend wählen. Ja, entsprechend bitte dann mit der Maus oder mit dem Tablet schwenken. Dadurch bewegt ihr das Bild und den Ausschnitt, den ihr hier gerne sehen möchtet. So, Nun aber halte ich mal für einen moment die klappe und genießt einfach mal ein stück weit die fahrt. zwischendurch, wie ihr gerade gesehen, kommen uns auch schon mal ein paar Dresinen entgegen. Ja, schaut es euch einfach mal an und gleich in ein paar minuten geht es weiter Musik bald die niederländische Gemeinde Großbeek. Großbeek ist seit 2015 ein Ortsteil von Berg-end Bergendal. In Großbeek gibt es sehr viele Berufspendler die in Nimwegen oder Kleve arbeiten. Großbeek hat ca. 12.000 Einwohner und die ist jüngst mehr auf den Tourismus ausgerichtet. Die Bahntrasse trägt sicherlich hier auch einen guten Teil dazu bei. Das Angebot an Unterkünften ist mit Hotels und Campingplätzen entsprechend gut. Ja, wir haben noch nicht sehr gut gefrühstückt heute und haben schon ein bisschen Hunger und holen uns hier erstmal in diesem schönen Eiskaffee. Auch ein sehr leckeres Eis. Ja, und mit dem Eis suchen wir uns nun einen schattiges Plätzchen, weil es hier recht warm ist, hier nochmal ein Handyfoto mit Blick auf dieses Eiskaffee und wie ihr seht, schlecke und genieße ich schon mal mein kleines Eis. Hier geht es über eine kleine Brücke, wo hier normalerweise die Großweg des Bächlein entlang fließt, was wahrscheinlich der Namensgeber für das äh, Örtchen hier ist. Ja und wir sind schon wieder weiter auf dem Weg in Richtung Nimmwegen, auf dieser sehr schönen Bahntrasse, wie ihr seht, ja rechts und links sind jetzt auch schon fast die Brombeeren äh, reif und ja genießt weiter mal die Bilder und die Fahrt, ich melde mich gleich noch mal wieder. entlang radeln dieses teilstücks darüber gewundert warum hier rechts und links leitplanken sind aber bei meinen recherchen habe ich festgestellt im internet dass dies wohl zum schutz der Sandeidechsen ist ähm, weil hier natürlich auch die brummfitzen wie man sie in, in den niederlanden nennt äh, bei uns wohl eher unter mofas und äh, scooter bekannt äh, lang fahren, ähm, haben die diese ähm, Echsen natürlich, wärmen die sich auf den Wegen auf und kommen dann natürlich nicht schnell genug weg, wenn doch etwas schnellere Gefährten hier lang äh, fahren als ähm, eben Mofas oder Scooter. Ja wir haben hier schon den Endpunkt der Bahntrasse erreicht. Ähm, hier geht es nun weiter entlang der Straße. Ja, hier links ging es weiter, beziehungsweise äh, konnte man ein Stück sehen, wo sich wahrscheinlich äh, Querfeld-Einradler selbst einen Wanderweg gebastelt haben oder äh, in die Landschaft eingetreten haben, wo die Bahntrasse oder die Schienen früher lagen oder noch liegen, keine Ahnung. Ähm, ja, gut, aber dafür ist dieser Weg entlang oder neben der Straße recht gut ausgebaut. Hier war sie auch schon zu Ende und ist eigentlich für den öffentlichen Verkehr gesperrt, nur bis hierhin. Da kann man rechts abbiegen zu einem Veranstaltungsort. Ja und ab hier ist es sowieso mit äh, PKWs oder beziehungsweise für PKWs dann gesperrt und man hat hier wirklich Ruhe pur. Und ja ihr seht die Betonpiste geht hier durch dieses sandige Gelände weiter und ist also sehr gut ausgebaut. Ähm ja, ist schon fast, fast eine Art Radschnellweg. Ich denke, das geht auch so in die Richtung, weil es ja eigentlich gedacht ist für die Berufspendler, die ähm, auf dieser Strecke irgendwo zwischen Kleve und Nimmwegen beruflich hin und her pendeln und ich finde das eine ganz tolle Idee, ähm, dass man das hier für die Radfahrer erschließen äh, tut, wollte ich eigentlich nicht sagen, aber <lacht> ähm, ja, und das finde ich sehr ähm, ökologisch bzw. auch sehr umweltfreundlich im Gegensatz kann man dann hier natürlich ähm, ja wenn es nicht gerade winter ist. Ich bin halt nur ein schönwetterradler, aber die Holländer fahren natürlich Rad bei Wind und Wetter. Ich denke auch hier die Niederrheinbewohner äh, überhaupt sind da denke ich schon ganz gut im wetterlichen Einvernehmen. Ja, ich finde es toll und wie man sieht, hier geht es durch den Wald und äh, ja, es ist echt toll ruhig und ruhe pur. Also man hört hier nichts und äh, ist also für die Erholung und für die Ohren eine richtige Wohltat. Ja, ich melde mich gleich wieder. Äh, ja, wir haben hier nun den Sionsweg erreicht. Ähm, ja, das ist jetzt ein Stückchen neben der Straße. Wie ihr seht, ist die schon ein bisschen mehr befahren, selbst heute an einem Sonntag. Aber um hier eben über die, beziehungsweise die Bahnlinie queren zu können, ähm, ist es leider bei meiner Routenplanung nicht anders möglich gewesen, jetzt wieder zu, der nächsten, zu dem nächsten schönen Radweg durch diesen Wald in südliche Richtung äh, den Umkehrpunkt hier anders zu fahren. Es geht hier rechts neben der Straße ein sehr guter Radweg entlang. Ich denke auch auf der gegenüberliegenden Seite in, in gegengesetzter fahrtrichtung ja gerade vorhin kam rechts ein pkw aus einer seitenstraße dem habe ich nicht so ganz getraut obwohl ich glaube die priorität vom verkehrsrecht her haben die fahrräder äh, eine sehr hohe priorität und auch rechte ja wir erreichen jetzt hier unseren umkehrpunkt äh, wir fahren jetzt wieder richtung süden also quasi wieder zurück äh, in der Richtung durch den Wald. Ja, Es geht jetzt hier ein ganzes Stück wieder runter Richtung Süden, eigentlich Richtung Mars ähm, entlang des Waldes. Wir fahren natürlich bei solchen warmen Witterungsbedingungen bei fast 30 Grad <lacht> lieber durch waldigere Abschnitte. Und wie ihr seht, ist das hier, hier eine eine sehr schöne eine sehr schöne Sache ja auch dieser Radweg ist super ausgebaut und äh, ja ist also kein Problem von der Wegoberfläche hier gut ich melde mich gleich wieder Wir sind jetzt hier nordöstlich von dem örtchen Malden und äh, ja, wie ihr gerade gesehen habt, die gestrichelte Linie bog nach rechts ab. Ich denke mal, das geht da auch äh, rein in Richtung dem örtchen Malden. Wir sind hier einfach geradeaus gefahren. Ähm, der Untergrund ist jetzt nicht mehr asphaltiert, aber... Es ist eine festgefahrene Sanddecke. Also gut, ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn es hier regnerisch ist, aber zumindest ist die Oberfläche gut fest und überhaupt kein Problem, hier mit dem Rad lang zu fahren. Ja, ich habe diese, diese gerade Linie gewählt, ähm, um weiter durch den Wald fahren zu können und nicht am Rande des Waldes bei hohen Außentemperaturen und. Ähm, Sonne, habe ich da nicht besonders viel lust zu ähm, ja ähm, noch hinzu kommt dass in komoot dieses stück eigentlich auch als radweg ausgewiesen ist aber wie ihr seht war es nur ein kurzes stück und jetzt äh, kommt auch schon wieder eine asphaltierte oberfläche des radweges ja von daher hier sieht man wo wir uns befinden Uh, an welcher Stelle auf der Karte, damit ihr zwischendurch auch immer mal sehen könnt, uh, wo wir denn gerade sind. Ja, ich finde es Ganze spannend, in Holland Rad zu fahren, weil, uh, ihr seht, hier gibt es ja auch tatsächlich uh, gestrichelte Mittellinien. Also auf gut ausgebauten Radwegen mit Gegenverkehr. Uh, ich finde das immer total spannend und total toll also die Niederländer sind da was Radwege anbelangt und auch das gesamte Radnetz überhaupt natürlich denke ich mal ähm, weltweit ziemlich meilenweit voraus vielen anderen Ländern deswegen ist es eigentlich immer ganz toll in, in den Niederlanden äh, mit dem Fahrrad zu fahren ja natürlich gibt es nicht überall so viele Große Waldgebiete durch die man eben dann halt auch radeln kann deshalb habe ich also auch mal dieses Waldgebiet ausgesucht äh, weiter südlich bzw. südöstlich äh, liegt ja der große Reichswald äh, der sich von Kleve bis äh, äh, Kranenburg und weiter runter äh, bis nach Gerade mal nachschauen bis kessel erstreckt oder was den meisten eher bekannt ist die stadt Goch ähm, ja aber ich habe in komod nicht sehr viele radwege gefunden die wodurch wo, wo man eben halt durch diesen großen reichswald radeln kann also bei sehr heißen temperaturen finde ich das eigentlich immer sehr angenehm ja, hier war es auch ein kleines schmales Stück, äh, was nicht unbedingt vielleicht als Radweg ausgewiesen ist, aber man kann es trotzdem fahren. Ja, und jetzt befinden wir uns hier auch schon parallel der Bahnstrecke, die Bahnlinie, die von Nimmwegen weiter äh, in Richtung Süden entlang der Maas später führt. Ähm, ja, die Bahnstrecke ist dann eben auf, dem, auf der Linksseite des Flusses der der Maas und äh, ich glaube, sie geht auch glaube ich runter weiter bis nach Venlo. Ähm, ja, hier ist übrigens der Bahnhof. Ähm, jetzt muss ich gerade mal schnell gucken. Das ist der Bahnhof von Mook. Mullenhook. Ich fand den auch sehr spannend, weil äh, da gab es sehr viele Fahrradparkmöglichkeiten äh, ja, bzw. Einstellmöglichkeiten. Ich denke, dass für die Berufspendler, die hier sehr viel auch mit dem Fahrrad entlang kommen und dann weiter mit dem Zug zu ihrem Arbeitsplatz fahren, ähm, ist schon sehr beeindruckend was die holländer bzw die niederländer entschuldigung holländer soll man ja nicht sagen ist ja eigentlich nur eine provinz von den niederlanden ähm, ja ist wie gesagt eine ganz tolle sache für mich immer wieder sehr beeindruckend wie wie viel die niederländer da doch für ihre äh, pendler mit dem fahrrad tun ja hier sind wir auch schon unten an der Maas angekommen. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, gerade das Örtchen. Äh, ja, das ist hier Molenhoek und Moog. Genau dazwischen. Äh, die Bahnlinie quert hier die Maas an der Stelle. Ja, wir sind hier schon äh, am Maasufer. Äh, hier rechts hinter den hohen Häusern eigentlich die Maas wir werden ja wir haben sie ja nur kurz gesehen gerade aber leider war zu unserer Radtour hier die der Weg entlang der Maas gesperrt wohl wegen Bauarbeiten und deswegen müssen wir jetzt leider der der Landstraße hier folgen die das ist die N 271 die hier die nord-süd-achse bildet Verbindung als straßenverbindung ähm, ja aber ich denke das ist ja nur ein kurzes stück und ja es ist ja in den niederlanden wirklich mit den radwegen auch an solchen großen straßen ähm, fantastisch ausgebaut auch für die radfahrer von daher ist das kein problem wir werden also hier beziehungsweise wir biegen hier jetzt rechts ab. Gut, das ist jetzt mal eine Straße, die keinen Radweg hat. Keinen separaten zumindest. Aber gut, heute an einem Sonntag ist ja nicht sehr viel los. Jo, Wir haben jetzt hier die Place erreicht. Wir sind gerade über diesen ja, Kanal oder wie auch immer man das nennen mag gefahren. Jetzt seht ihr hier zur linken den Mokkaplatz äh, Wasserverbindung, die ähm, hier weiter entlang führt in unsere Fahrtrichtung zu immer größer werdenden See. Ich nehme mal an, dass es äh, wohl früher ein, ein Abbaugebiet war für Sand oder Kies oder was auch immer. Na, das gibt es ja am Rhein sehr oft und hier an der Maas gibt es das eben entsprechend auch und die Niederländer bauen das dann auch ähm, sehr oft aus zu Freizeit und Sportaktivitäten und für die Hobbyschifffahrt ne, die eben mit ihren Bötchen und Segelbooten, wobei Segelboote habe ich jetzt da eigentlich gar nicht so gesehen ähm, entsprechend aus ne, um Manchmal gibt es sogar äh, Ferien-Siedlungen, die da entsprechend gebaut werden. Aber unser Ziel ist ja eben heute unser Pfannkuchenbäcker, wo wir eben dann unsere äh, spätere, ja es ist eigentlich früher Nachmittag und äh, so ein Pfannekuchen ist immer ein guter Kompromiss. Man kann ja auch einen herzhaften oder einen süßen dann essen und... Ja, das werden wir uns dann entsprechend aussuchen und genießen hier mal links ein freier blick wie gesagt ihr könnt ja mit dem mit dem mauszeiger den bildausschnitt in dem 360 grad video schwenken und durch das mal auch seitlich äh, hier links anschauen Ja, bald haben wir es auch erreicht übrigens heu, dieses jahr rechts hier gerade war ein Maisfeld, äh, die Maiskolben, da waren noch nicht mal, glaube ich, welche dran. Auf deutscher Seite hat man noch, doch noch vielleicht immer mal wieder hin und wieder Glück, dass mal ein paar Regentropfen gefallen sind dieses Jahr. Also dieses Jahr 2018 war sehr trocken. Ja, hier überqueren wir äh, den, äh, ja, eben diese Plasmolen gebiet wo dann eben rechts. Dann in einen größeren See mündet, wo dann die ganzen Boote liegen. Ähm, ja, wir radeln hier jetzt noch ein Stückchen lang, um dann auch zu diesem Pfannkuchenbäcker zu gelangen. Ja, diese Glasmolen, wie gesagt, haben wir schon mal vor einigen Jahren besucht und haben. Ähm, hier unsere Radtour um diese ganzen Seen. Ja hier seht ihr gerade eingeblendet die Karte, wo unser Zielpunkt heute ist und wie ihr seht haben wir jetzt den Pfannkuchenwecker erreicht. Ja. Da das ja jetzt auch ein bisschen länger dauert und wir das äh, die Pfannekuchen genießen wollen, nehmen wir natürlich unsere Fahrradtaschen mit und schließen auch die Räder ab. Und hier noch ein schönes plätzchen ja hier sind wir auch schon wieder auf dem rückweg von unserem essen habe ich jetzt natürlich keine fotos gemacht ja hier noch die ein blick zu den cafés die es da noch gibt um die nächste ecke jetzt fahren wir wieder weiter in richtung Großbeek, was von hier aus eigentlich äh, von der entfernung her nicht sehr weit ist ja, Großbeek liegt halt äh, nur gute 5,3, 5,5 Kilometer von hier, von den Plasmolen entfernt. Allerdings geht es nun wirklich in Holland, man denkt immer, Holland ist flach, aber wie ihr seht, es geht hier wirklich steil bergauf. Ähm, ja, der Höhenunterschied ist jetzt circa, also wir fahren 72 Meter hoch und 27 Meter runter auf diesem Stück zwischen Plasmulen, wo wir gerade unser lecker Pfannkuchen genossen haben, Richtung Großbeek. Aber es ist ein adäquater äh, Anstieg und mit dem E-Bike schafft man das ganz gut, obwohl, wie ihr ja wisst, unsere großen Räder mit denen wir meistens zusammen unterwegs sind, die von KTM haben einen ja ein gewicht von 28 kilo mit akku und von daher sind die halt nicht sehr leicht vor allen dingen dann wenn wir auch noch einige kilos mit unseren fahrradtaschen dabei haben getränke was man sonst so alles so braucht bisschen werkzeug für fahrradpannen etc pp ein jäckchen und so weiter und so fort und bei mir natürlich ist auch noch einiges an Equipment für die Kamera mit dabei. Ein entsprechender Ersatzakku und äh, Powerbank ja, und Laptop. Es läppert sich alles, ne? was man so dann alles dabei hat. Kommt schon einiges zusammen. So, ähm, ja, hier wieder rechts und links ein paar Maisfelder und äh, ja gleich kommt auch wieder obwohl wie ihr seht das ist eine recht gute schattige strecke die man bei sehr warmen wetter und sonnigem wetter eigentlich sehr gut machen kann ähm, gut wir sind immer auf der suche natürlich außer im frühjahr und im herbst da ist, da brennt die sonne nicht ganz so stark aber in den sommermonaten vor allen dingen wenn wir so einen bombensommer wie in 2018 dieses Jahr haben dann suche ich besonders immer Strecken, wo wir auch wirklich viel Bäume und viele schattige Streckenabschnitte haben. Zumal meine Partnerin bzw. meine Frau eine Hautpigmentstörung hat, und da ist das nicht gerade lustig, wenn man da in praller Sonne fährt, selbst wenn man eingecremt ist. Ihr wisst ja selbst, ne, es gibt halt nur begrenzte Sonnenschutzfaktoren und Sonnenschutzfaktor 100 habe ich glaube ich... Ich habe mir mal eine bestellt im Internet. Ähm, naja, ob sie gut ist... Also ich habe jedenfalls keinen Sonnenbrand gehabt, weil ich vertrag die Sonne auch nicht so gut gesundheitlich. Von daher, ja, passen wir zwei ganz gut zusammen. Und es ist aber so, dass wir nun mal dann entsprechende Fahrradrouten aussuchen, die uns dann auch bei heißen Tagen eine angenehme schattige Route bescheren. Ja, wie ihr seht, hier geht es ja auch wieder durch den Wald. Die Sonne scheint auch mittlerweile jetzt ein bisschen öfters, denn ich hatte auch an diesem Sonntag, wo wir diese Tour gemacht haben, damit gerechnet, es war vormittags ein bisschen mit Wolkigem Himmel angekündigt und die Sonne blinzelte vereinzelt durch, aber jetzt zum Nachmittag hin sollte sie sich auch ein bisschen öfters durchsetzen. Ja, das tut sie nun auch, aber es ist ja alles kein Problem. Wir fahren ja hier durch den schönen, kühlen, schattigen Wald. Ja, wir werden bald wieder Großbeek erreichen. Ich melde mich dann gleich wieder. Ja, wir haben hier den südwestlichen Rand von Großbeek erreicht und wollen nun wieder Richtung Bahntrasse gelangen. Da sind von hier aus nur knapp 750 Meter, die wir hier durch die kleinen Ortsnebenstraßen von Großbeek radeln. Aber wie ihr seht, gibt es auch in den Niederlanden Autofahrer, die auf dem, Park, auf dem Radweg parken wollte ich schon genauer gesagt sagen ähm, ja ist aber kein großes problem wir haben auch hier schon jetzt wieder den die Bahntrasse erreicht aber wie ihr seht na ihr erinnert euch hier war das eiscafé wir kamen nicht umhin hier noch mal kurz uns ein leckeres eis zu kaufen jetzt machen wir uns hier wieder über die Bahntrasse auf dem Weg Richtung Kranenburg Bahnhof hier links seht ihr gerade die Dresinen Endstation wo die Dresinen entweder starten oder enden je nachdem es gibt unterschiedliche Uhrzeiten ähm, wo dann festgelegt ist in welche Richtung man fährt ne? denn ihr werdet sicher überlegt haben schon wie machen die das mit den Dresinen hier ähm, wenn da Gegenverkehr ist, ne, man muss ja auch wieder zurückfahren können. Und das ist eben entsprechend dieser eingleisigen Strecke durch Uhrzeiten festgelegt. Man hat dann eben halt an seinem Zielort, entweder in Großbeck oder in Kranburg, oder man fährt von kranburg weiter bis nach Kleve, dann natürlich entsprechend ein bisschen Aufenthalt. Und kann da sich dann den Ort anschauen oder geht ins Café oder was auch immer man gerne machen möchte. So kann man verhindern, dass man äh, hier dann entsprechenden Gegenverkehr hat und es zu Unfällen kommen könnte. So, ja, wir sind hier schon ganz ordentlich wieder unterwegs in Richtung Kranenburg auf der Betonpiste. Ja, der Rollwiderstand ist, finde ich, auf so einer Betonpiste immer noch ein, ein bisschen, noch ein Tick besser als auf Asphalt. Aber vielleicht ist das nur meine ganz subjektive Meinung. Hier an dieser Stelle, man sieht mal so ein bisschen die offene Landschaft, recht, rechts und links. Ähm, ja gut, an heißen Tagen, aber das sind ja nicht die längsten Abschnitte. Ihr seht, hier sind ja auch wieder ein paar Bäume. Und ich denke, in einigen Jahren werden die größer und es kommen noch ein paar Büsche und Sträucher von alleine dazu die dann auch beim, bei heißen, sonnigen Tagen angenehmen Schatten spenden gut ähm, ja, was wollte ich noch einmal sagen, jetzt hätte ich Gelegenheit aber mir fällt nichts ein weiter ja, schaut euch noch ein bisschen die Landschaft an ja, hier sind die Drisinen gerade rechts, es gibt richtig große ich weiß gar nicht wie viele leute da drauf gehen fünf, fünf leute glaube ich mindestens äh, wobei ich glaube drei oder vier nebeneinander treten und äh, nee, ist glaube ich mehr als fünf bestimmt sechs oder sieben ähm, mit einem tisch vorne und äh, die können sich dann gut gut gehen lassen und päuschen machen und was trinken oder wie auch immer also ganz tolle sachen auch mit den dresinen ähm, wo wir dann, wie gesagt, wieder bei dem Thema Radeln sind. Drisinen sind ja Tretlagerbediente bediente Kettenfahrzeuge, im entsprechend wie Fahrräder. Ähm, ja, hier sind auch wieder welche. Zwischendurch habe ich den auch immer mal gewunken. Hier gibt es immer Stimmung. Ist ganz lustig. Okay, ähm, ich sehe gerade hier auf meinem Display, wir erreichen jetzt auch schon wieder den Bahnhof in Kranenhof, ja und wir erreichen jetzt gleich unseren Parkplatz und ich möchte mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachradeln. Tschüss und Ende sage ich.